Dream Death. Bist du jemals in einem Traum gestorben und dann aufgewacht? Das bedeutet, dass ein alternatives Ich von dir in einer anderen Zeitlinie gestorben ist. Träume von dir selbst sind kurze Blicke in das Leben alternativer Versionen von dir. Das erklärt auch, weshalb eine Person von etwas träumen kann, das hier später tatsächlich passiert. Alles, was du zu tun hast, ist die Aktion deines alternativen Ichs zu steuern, um selbst mit ihm zu werden. Deine Zeitlinie wird zu seiner Zeitlinie und umgekehrt. Versuche, etwas vorsichtiger zu sein. Achte auch darauf, was mit dieser Version von dir, die starb, passiert ist, okay, merke dir, dass ich, als welches du erwachst, ist ebenfalls der Traum einer anderen Version von dir, die schläft. Bye.